Ich bin Markus vom Veganik Videoblog und zeige euch heute ein neues Video. Heute zeige ich euch ein Video mit den neuen Keksen von Vega Dolce. Sehr, sehr lecker und die kann man natürlich auch einfach so pur essen. Klar, dafür sind es ja nun mal leckere Kekse. Aber man kann mit solchen Keksen auch eine ganz, ganz feine Sache machen, nämlich zum Beispiel eine leckere Torte. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt und am Ende des Videos gebe ich euch nochmal einen Tipp. Bis gleich! Das ist also die fertige Torte, so sieht sie dann aus. Und ich hatte ja anfangs gesagt, ich will euch noch einen Tipp mitgeben. Der Tipp ist, ihr könnt das natürlich mit leckeren, frischen Keksen machen, müsst ihr aber nicht unbedingt. Wenn ihr also mal irgendwo in einer alten Keksdose noch ein paar Kekse drin habt oder habt irgendwie mal vom Vorabend oder sowas ein paar Kekse in der Luft gelassen und die sind richtig trocken und eigentlich auch nicht mehr so richtig lecker zum Essen, zerbröselt die, schmeißt sie zusammen mit ein bisschen Margarine oder Kokosöl in die Pfanne, lasst sie einmal gut durchsaugen und dann macht ihr daraus immer einen sehr, sehr einfachen Boden für eine leckere Torte. Das dazu. Wenn ihr das nachmachen möchtet, hier direkt unten drunter braucht ihr nur zu klicken, dann seht ihr die Zutaten, die ihr braucht und dann seht ihr auch, wie ihr es zubereiten könnt. Und wenn ihr sonst irgendwelche Fragen oder dergleichen an mich habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an markus@veganic.de. Dann war's das für heute und dann bis zum nächsten Video. Bis dahin. Tschüss.